Hä? Oh, ist das andere Tor? Oh! <lacht> Die hat One-Shot. Ich will einfach nur nach hier raus und... <lacht> Bobby, du bist so ein A! Ah. <lacht> du bist so ein A, ah, Bobby! Alles schön flippen!